Das, was mir wichtig war, gemeinsam mit meinem Koalitionspartner, gemeinsam mit dem Sportstad zu sagen, der Sport braucht jetzt gerade in der Pandemie, nach der Pandemie wieder einen ordentlichen Auftakt. Warum Graz als Sportstadt? Wir haben in der Regierung erkannt, dass Sport ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für das Zusammenleben von Menschen sein kann. Nicht nur, dass man persönlich gesünder ist, sondern Sport hat so viele positive Auswirkung auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Aber was ist letzten Endes das, was eine Sportstadt ausmacht? Du brauchst Sportstätten. Wir haben in den letzten zehn Jahren in Graz 100 Millionen Euro gemeinsam mit dem Land, mit dem Bund in Grazer Sportstätten gesteckt. Das Zweite ist, du brauchst das Rückgrat des Sports. Das sind alle Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Wir wollen auslösen, dass sich die Menschen jetzt nach der Pandemie jetzt wieder mal richtig bewegen, was für ihre Gesundheit tun. Und das ist das, worum es uns da geht. Zuerst einmal alle wieder bewegen, aber dann auch vielleicht nachweisen, was kann Sport in einer Stadt, wenn du es dauerhaft tust. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, wenn es losgeht. Zweieinhalbtausend Sportlerinnen und Sportler, hunderte Bewerbe. Let's go, Graz! Von mir einen wunderschönen Abend hier im Herzen der Stadt Graz, die wir betreuen dürfen. Wir sind äh, der Rundumbetreuer in der Stadt, dass die Stadt funktioniert, dass alles, was hier zum Leben gebraucht wird, auch angeboten wird. Wir sind aber auch ein wichtiger Partner im Sponsoring, im Kulturbereich, im sozialen Bereich und vor allem aber im Sportbereich. Nämlich nicht nur Premiumpartner zu sein, sondern auch für die Mobilität zu sorgen. Wir stellen Sportstätten zur Verfügung, einerseits die Auster, unser Sportbad, oder auch den Flughafen Graz, auch eine Sportstätte. Wir sind verantwortlich für die gepflegte Stadt, dass alles wieder ordentlich ist. Also wir werden auch wieder die Reinigung, Mühlen, Beseitigung, da sind wir natürlich auch mit dabei.